Ja, Christian Dieter ist mein Name, ich komme aus Magdeburg, ist nicht weit weg von hier, wir fahren mit dem Wummelzug morgens früh und äh, ich bin vom IFAC, Institut für Automation und Kommunikation. Das ist ein Institut, was dem Forschungsmittelstand einzuordnen sind. Also wir sitzen zwischen Hochschule und den Großforschungseinrichtungen mit einem breiten Spektrum an Themen. Eins davon ist auch äh, IKT, aus dem ich äh, weitgehend komme. Und in einem Blitzlicht kann man nicht viel sozusagen machen, deshalb habe ich mir diese Fragen gestellt und die möchte ich gerne mit Ihnen beantworten. Mein Thema war industrie -Vier komponente wie die in die Produktion zu integrieren sind. Also muss ich mich erstmal fragen, was sind eigentlich die Gegenstände, die in die Komponente da reinkommen, wie sind die charakterisiert, dass sie da reinkommen können und woraus besteht denn letztendlich solch eine Komponente? Wie ordnet sie sich dann in das Gesamtsystem, CPS, der Name ist heute noch nicht gefallen, Cyber-Physical-System, für die Produktion ein? Und ich habe zwei Anwendungsbeispiele äh, kurz äh, mitgebracht, wo ich zeigen wollte, wie das dann auch äh, funktioniert und den Kontext natürlich zur Normung. Ähm, wurde schon zweimal berichtet zu den i 4 nu komponenten selbst und den Gegenständen. Ich habe das mal mit Bildern hier dargestellt. Bild ist Ingenieursprache. Wir könnten zum Beispiel einen Spanner, der wird im Automobilbereich, in Roboterzellen eingesetzt, Ventilinsel von Festo, wird benötigt, damit der auf und zu geht und auch eine ganze Roboterzelle. Warum ist eine Roboterzelle da? Für mich könnte auch die gesamte Roboterzelle ein Gegenstand sein, den ich sozusagen für die Industrie 4.0 zugreifbar machen will. In der Verfahrenstechnik gibt es das auch. Es gibt das Ventil, das erstmal sozusagen eine dumme Einrichtung ist, wenn sie manuell betätigt wird, es gibt aber auch Ventile, die mechanisch, elektrisch angetrieben werden oder auch ganze Betriebe. Aber auch zum Beispiel ein Leitsystem mit den PCs und den äh, äh, Bildschirmen, das ist für mich auch eine, ein Gegenstand, der physisch sozusagen vorhanden ist, von dem wir eine Industrie 4.0 Komponente machen können. Die informationstechnischen Gegenstände haben wir heute auch schon beleuchtet, das sind äh, R&I-Fließbilder, &E Elektropläne, prozessleittechnische Pläne, also äh, Visualisierung und äh, Digitalisierung und Virtualisierung von äh, Konzepten und Plänen. Und zum Beispiel auch ein Layout von einer Roboterzelle hier unten dargestellt. Hier brauche ich nicht mehr viel zu sagen, die Konzepte und die Charakteristika für eine industrie -Komponente wurden schon benannt. Wir haben also einmal das Thema, wie ist dieser Gegenstand sozusagen einzuordnen, im Sinne, ob er sichtbar ist als Individuum, nicht sichtbar ist, sichtbar ist als anonymer Bestandteil oder eben auch als eine Verwaltungseinheit. Typ und hat Herr Dr. Hoffmeister sehr schön erläutert, das äh, brauche ich ja nicht mehr zu tun, dann haben wir die Kommunikationsfähigkeit und die Repräsentation äh, von der Virtualisierung der Informationen in digitaler Form und die Funktion. Ich habe ein anderes Bild aus Ihrem äh, Dokument herausgewählt äh, für die Industrie 4.0 Komponente. Das ist ein bisschen aus meiner Heimat heraus, ich bin im Automatisierungstechniker und habe sehr viel mit industrieller Kommunikation zu tun gehabt und deshalb ist in dem unteren Rahmen, äh, wird vielleicht nicht von allen gesehen, weil da die Podium davor sitzt. Das ist also sagen die Kommunikation, wie wir sie heute kennen. Das ist also die feldbus oder die industrielle Echtzeitkommunikation mit Internet-basierten Systemen. Und um diese Komponenten herum baut man diese Verwaltungsschale. Und diese Verwaltungsschale hat durchaus einen eigenen Kommunikationszugang. Ich komme da später nochmal darauf zurück, warum wir das ähm, durchaus trennen müssen. Dies ist die Frage der deterministischen und Echtzeitkommunikation, die mit dem Regelkreis zu tun hat und mit den Steuerungsaufgaben, die im operativen Betrieb direkt ausgeführt werden und das andere sind vielleicht doch mehr andere Aufgaben, die gelöst werden, die nicht in dem operativen Betrieb direkt eingreifen, sondern vielleicht indirekt eingreifen. Ich habe dazu später noch was. Also die Schale sitzt außen drumherum und beide haben durchaus unterschiedliche Kommunikationszugänge. Jetzt ist aber äh, eigentlich die Frage, wovon kann ich diese Komponenten bilden und ähm, diese Komponente wird in dem Sinne, wie ich sie eben dargestellt habe, die Gegenstände in die Verwaltungsschale eingelegt und wenn wir uns äh, unsere Landschaft anschauen, dann haben wir heute von Herrn Weinmann den Vortrag zu ähm, der MES, dem MES-Standard gehört und das ist zum Beispiel eine Applikation, die dann mit diesen Komponenten zusammenarbeiten würde und dort läuft ein Workflow ab. Und äh, dieser Workflow hat die typischen Aufgaben, die dahinter stecken, also zum Beispiel das, das Management, also die Produktionsplanung würde man früher einfach sagen, Qualitätsmanagement würde man sagen, man würde auch Instandhaltungsmanagement sagen, das sind also heute die Begriffe, die da verwendet werden. Und aus diesen Applikationen heraus will man dann auf diese Komponenten zugreifen. Die Komponenten, wie Sie zum Beispiel in dem MES-Standard festgelegt hat, sind ganze äh, sozusagen Betriebsteile, das sind Anlagen, das sind Anlagenteile, das sind äh, Package-Units, das sind ähm, Roboterzellen und zwar in einer Nomenklatur, so wie sie zum Beispiel in der 2264 hinterlegt sind. Wenn man... Die 2264 hat ja die, die Ebenen 1, also 0 bis 2, die so ein bisschen unterhalb sind, die nicht so sehr beleuchtet worden sind, wenn man aber in die Anlage und in die Roboterzelle weiter hineingeht, kommen ja noch die Regelkreise, die Steuerung und auch die Mess- und Stellgeräte und die sind meiner Ansicht nach auch Gegenstand, die mit einer solcher Schale sozusagen umgeben werden können, sodass äh, für mich... Die Integration an erster Stelle ist struktureller Natur. Und struktureller Natur heißt das für mich, dass jede Betrachtungseinheit, die nach 2264 enthalten ist, für mich auch ein Potenzial einer Industrie 40 komponente sein könnte. In dem Sinne, dass es ein Gegenstand ist mit den entsprechenden Eigenschaften, die ich genannt habe, plus einer Verwaltungsschale, die nach oben hin sozusagen die Funktion Verfügung stellt, wie das äh, dort gezeigt worden ist. Ich hatte gesagt, ich mache zwei Beispiele. Ähm, der erste Ansatz ist das Beispiel einer horizontalen sagen, Integration und das Besondere an diesem Bild wird vielleicht die ist äh, erstens, dass da noch die Automatisierungspyramide ist, die wollen wir ja gerade abschaffen mit Industrie 4.0, ich habe sie trotzdem ganz bewusst äh, dorthin gezeigt. Und Das zweite ist, das sind die blauen Striche und die blauen Pfeile, Entschuldigung, die sagen etwas aus, dass etwas anders ist als vorher, weil in einer Automatisierungspyramide ist es so, dass wir eine ganz stringente Hierarchie haben und wenn man in ein Feldgerät hinein will, dann muss man über das Leitsystem sich durch, durch alles durchrouten und um bis zu dem Feldgerät dran zu kommen, weil die entsprechende Umsetzung und die Kontextsicherheit, die Plausibilität und und und was alles dazu tun hat, ist es äh, außer im Servicefall sozusagen nicht ermöglicht sozusagen an das Ding da anzukommen. Wenn wir aber jetzt die Pfeile äh, vertikal, äh, horizontal anzeigen, heißt das hier in unserem Sinne, dass wir tatsächlich auch äh, in den einzelnen Ebenen auf einmal miteinander reden wollen. Und äh, ich habe ein Beispiel rausgegriffen und äh, das ist folgender Natur. Man stelle sich vor, wir haben also eine Roboterzelle oder ein, ein, eine Bearbeitungseinheit und in der Bearbeitungseinheit wird aufgrund der Überwachung, der Qualitätsüberwachung des Produktes äh, festgestellt, dass dort ein Produkt fehlerhaft ist. Und nun möchte man gerne, dass dieses full Produkt nachbehandelt wird. Das hat zwei Implikationen. Das erste ist, dass wenn das Produkt sozusagen weiter in der Linie bleiben würde, würde ja etwas getan werden aus dem Produkt, was eigentlich sozusagen gar nicht hilfreich ist und was Kosten erzeugt. Deshalb muss es ausgeschleust werden. Und das zweite ist, wenn es dann ausgeschleust ist, will man das natürlich nachbehandeln. Also die erste Aufgabe, die in dieser Applikationsschicht dort oben vorhanden ist, also im Sinne des Workflows, und des flexiblen wirklos wäre es, dieses Produkt auszuschleusen, also einen Transportauftrag auszulösen und der Transportauftrag würde lauten, dass es dann zu der Nachbearbeitungsstation hingeleitet wird und die Nachbearbeitungsstation möchte eigentlich zielgenau wissen, was sie denn bearbeiten muss und das kann sozusagen auch abgeleitet werden aus der Falschbehandlung. Dazu muss man natürlich die entsprechenden Daten von der Qualitätsmessung zur Verfügung haben und kann das dann in dieser Nachbearbeitungsstation mit hineinbringen, sodass also auch dieses Ausschleusen aus dem normalen Produktionsprozess hin zu einer Nachbehandlung sozusagen in einer automatischen Art und Weise erfolgen kann. Ich habe jetzt schnell... Achso, ähm, dazu ist es natürlich erforderlich, wir sind in der Semantik-Sitzung hier, dass wir äh, eine systemweite Semantik haben und äh, eine der Möglichkeiten ist es eben, diese Merkmale zu haben. Ich möchte gerne nochmal eine andere Diskussion hier oder ein anderes Thema mit aufbringen, das nennt sich Profil. Im Blitzlicht kann man nicht viel sagen, ähm, Profile sind, äh, kommen so ein bisschen äh, auch in der Automatisierungstechnik vor, wir haben viele, viele Geräte, die am Feldbus hängen, CAN-Bus zum Beispiel, äh, die, die Antriebe von Lokomotiven oder äh, in der Verfahrenstechnik Profibus-PA-Geräte und so weiter mit Profilen ausgestattet und es ist äh, sichtbar geworden, dass man sehr viel Engineering-Aufwand äh, sparen kann. Das heißt, dass man aus der Vielzahl dessen, was man haben kann, äh, ein Subset für eine bestimmte Applikation auswählt, sich auf dieses Subset einigt und damit sozusagen auch einen Gewinn für die äh, entsprechende äh, Semantik-Austausch äh, erreichen kann. Das muss man natürlich für alle diese Teilschritte machen. Ich habe noch ein, schnell ein äh, weiteres hinzugefügt, das ist äh, nicht mein Thema heute. Kommunikation. Ich möchte noch äh, etwas auch den Ball von der Echtzeitkommunikation aufgreifen. Möchte ich eine kleine äh, Anekdote erzählen. Wir sitzen in, in einem der äh, Arbeitskreise zur DKE Nord-Roadmap mit Herrn Dr. Höcher zusammen und äh, kommt auch das Thema auf Echtzeit. Und äh, ich sitze da und spule das also ab. Also, mit, äh, wer automatisiert ist, der weiß das. Wir haben also ein Abtasttheorem und das Abtasttheorem muss eingehalten werden und so weiter. Und da steht jemand äh, aus der IT-Welt auf und sagt, das sehen wir ganz anders. Ja, und da bin ich sozusagen richtig auf die Erde runtergezerrt worden und. Ähm, die Konsequenz ist eigentlich, dass wir uns dort jetzt bemühen, zusammenzusetzen und mal die verschiedenen Sichtpunkte aufzuzeigen, wie zum Beispiel ist Rechtzeitigkeit, wäre zum Beispiel für uns eines der Themen. Ja? Und dann zum solche Begriffe klären wie Jitter, ja? das ist also sozusagen überhaupt gar kein Merkmal, das ist ja eigentlich eine Eigenschaft von einer Zeitgröße. Und alles so Sachen, das muss man sozusagen erstmal aufrollen. Und deshalb ist für mich diese Schnittstelle von der Ab Kommunikation bis jetzt äh, sozusagen abstrahiert äh, dargestellt, aber was heißt das? Wir brauchen eine offene Kommunikation, der zweite ist, wir brauchen ein Quality of Service, damit meine ich den Kommunikationsdienst, nicht den Anwendungsdienst, der auch als Service bezeichnet wird, das ist schade, dass die Worte gleich sind, da kann ich auch nichts dafür. Mit der Telekom macht man zum Beispiel ein äh, Service Level Agreement sozusagen, der diese äh, Qualitäten da entsprechend auch hinterlegt. Und dann braucht man natürlich noch eine Dienstplattform. Das habe ich jetzt abstrahiert, das kommt in meinem Vortrag nicht zu vor. Die Industrie 4.0 Komponente muss natürlich mit diesen Dingen auch interagieren. Und das ist eine Aufgabe dieses Ressource der in der Schale entsprechend enthalten ist. Die zweite, das zweite Beispiel ist diese vertikale Integration, da sind wir ja schon ziemlich lange dran. Und das Beispiel, was ich da hätte, wäre, also wir haben ein Gerät, dieses Gerät hat einen Nutzungsvorrat. So habe ich das in der din wenn es eine Weile gearbeitet hat, dann äh, gibt es Drift äh, oder Verschleiß oder so etwas und dieser Nussungsvorrat äh, neigt sich dem Ende entgegen und man möchte gern das Gerät dann entsprechend tauschen, wenn man weiß im Sinne von der äh, prognostischen äh, Instandhaltung, dann würde man äh, Einmal die Nachricht erhalten, dass das so ist, aber was viel wichtiger ist, man muss den gesamten Parametersatz, der da drin steht, den muss man sozusagen da rausholen, damit das Gerät, was da hineingetauscht werden soll, mit diesem, für diesen konkreten Platz zugeständigen Parametersatz auch arbeiten kann. Und wenn man das in dieser Schale sozusagen zur Verfügung stellt, kann man das über den Workflow, wie wir es vorhin auch schon gesehen haben, dann diesen Parametersatz in das Gerät einsparen, zum Beispiel in der Meisterbude oder sozusagen, wenn das Gerät aus dem Lager geholt wird und dann kann es in das Gerät eingespielt werden. Und auch dazu braucht man natürlich entsprechende Semantik. Meine letzte Folie sagt das. Ich habe hier die Pyramide umgekippt. Ich kann das auch als Automatisierer sagen. Ich habe mich schon oft geärgert, dass es diesen zentralen Zugang zu jedem einzelnen Komponentensystem gibt. Die Leitsysteme sitzen da oben sozusagen und sozusagen sind der Herr aller Daten und aller Kommunikation und in Wirklichkeit sind aber schon Schnittstellen an allen diesen Kommunikationssystemen von der Seite vorhanden. Es gibt einen breiten Pool an Standards, der an verschiedensten Stellen sozusagen dort Informationen semantisch auch darstellt. Und äh, auch entsprechend äh, durch Kommunikations- und sagen wir mal, ähm, Dienstschnittstellen zur Verfügung stellt. Und äh, deshalb sehe ich diese Standards sozusagen als einen Gegenstand für die Verwaltungsschalen, die dann direkt unten auf die Gegenstände drauf zugreifen. Danke für die Aufmerksamkeit.